Einmischung ist wichtig, weil wer sich nicht einmischt, der wird aufgemischt und zwar von der Realität. Und deshalb muss man versuchen, einfach diese Realität so zu gestalten, wie man will. Dafür muss man sich einmischen.